Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns ein paar neue Apex Legends Leaks bzw. Infos an und zwar starten wir erstmal damit. Momentan sind jetzt schon einmal der, der Lobby-Screen bekannt und das Menü, wenn man das Game startet, ist auch schon bekannt. Hier werde ich euch jetzt einmal die Lobby einblenden und dann noch einmal das Menü. Also, was jetzt schon bekannt ist, ist, dass die Season 12 am 8. Februar 2022 startet. Also Leute, die neue Season 12 von Apex Legends bringt diesmal zwei Events äh, pro Season. Sonst ist es ja immer nur so wie üblich halt ein Event pro Season. Und zwar, das erste Event wird mit dem dritten Jahrestag von Apex Legends verknüpft sein. Da auch mit, äh, da gibt es dann auch natürliche Login-Belohnungen für die Spieler. Und ja, ähm, das zweite heißt Warriors Collection Event und kommt halt später in der Season. Ähm... Man spekuliert so ein bisschen, dass dieses Event höchstwahrscheinlich Kryptos-Ernungen bringen wird. Aber man weiß noch nicht so ganz genau. Eine weitere neue Info, die ich euch einmal vorstellen wollte, ist zwar, dass der, dass das, dass der neue Spielmodus Limited Time Mode Control jetzt schon gespielt wurde. Und zwar auf einem Server, der nur für große Streamer, also große Creator, ähm, gibt es auch schon erste Gameplays jetzt, die ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken werde. Ich würde sagen, das war schon gewesen von diesem Video. Hier ein paar kleine, knackige News noch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Habt ihr Bock mehr auf Apex? Schreibt das auch gerne in die Kommentare und zeigt es mir mit einem Like. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao.